Mein Sinn. Bevor das Video beginnt, wollte ich euch noch sagen, dass ich bald ein neues Projekt starten werde mit Amigo TV, einem anderen YouTuber. Dort werden wir dann einen Modpack spielen und mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und als zweites wollte ich noch vor dem Video ansagen, dass ähm, Emerald Toast ein Gewinnspiel macht. Also wenn ihr euch da jetzt schon registriert habt, über den Link, den ich euch geschickt habe, könnt ihr mir euren... Ähm, Accountnamen dort sagen oder allgemein die ID von eurem Account, dann ähm, werde ich das auslosen und dann können Leute äh, entweder 5 Euro, 4 Euro oder 3 Euro äh, Guthaben gewinnen auf ihr jetziges Konto. Ich hoffe, ihr freut euch darüber und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und willkommen zu einer neuen Folge Skyborns mal wieder, endlich. Ja, es ist soweit. Ähm, wir haben uns heute mal eine Savage Weekly Trade äh, rausgesucht und 6 Stars Ich werde heute 6 Stars machen. Außerdem wollte ich mich natürlich bei euch bedanken, dass wir sogar 1.000, ne 1.000, was rede ich, 160 Likes geschafft haben auf das 2K-Special und jetzt schon 2.100 Geknackt haben. ist einfach nur krank. Danke auf jeden Fall dafür. Und jetzt machen wir erstmal die crate auf Okay, auf jeden Fall kein Schad. Skip. Um, Immortal Booster wenigstens. Den klatschen wir hier hin. Jetzt machen wir erstmal. Aber wir wollen ja nicht alle mitnehmen. Hi. Cute Ginger. Ginger, okay. Hi, hi. Cute Ginger. Wir müssen irgendwo hin wo wir in Ruhe einen Immortis da machen können. Hier auf dem Tannenbaum wäre oder was das hier auch ist. Auf dem Baum auf jeden Fall wäre es glaube ich am besten. Ganz schön laut hier das Gewitter. So, Immortis da Easter. So, das geht glaube ich recht flott. 12. Komm Leute. Okay, Leute. Kein Schad, aber ein Morbid Will. Ein Morbid Will ist. Ich weiß gar nicht, ob der noch was wert ist. Könnt ihr mir auch mal schreiben, ob der wertvoll ist oder ob der gar nicht wertvoll ist. Mr. Turtle Beast. Ach, der. Der wartet hier auf mich. Der Kleine ist aber gemütet, kleiner Schnucki mausi Oh, hier ist einer. Dirt. Er isst ein Apfel und jetzt will er mich angreifen, oder wie? <lacht> jetzt will er mich angreifen. Guckt euch den an. Ah ne, er latscht einfach. Ah, hi. Moin. Moin. Oh, okay. <lacht> okay, komm, noch ein. Wartet hier auf seinen Friend, oder? Skull. Ist auf jeden Fall ein fresher Name. Keine Idee, wo man am besten so eine so Immortal eine Star aufmachen könnte oder so eine Immortal Chest Soll ich die hier nehmen oder soll ich mal oben schauen, ob da eine ist? Ich auch eine Immortal Chest, jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt für mich auch eine zu machen Okay, ich jetzt einfach hier ich weiß es sehr offen, aber der hat auch eine morte chest also und kein aber eine arkan okay hier so eine guardian rune ist auf jeden Fall gut. Okay, den Rest können wir rausdroppen für irgendwelche guys Keine Mortis keine Mortis Schad. Come on Geys, guy ja. <lacht> Come on Guys. Drückt mir die Daumen. Wer ist denn das da? Grass. Da ja, ist der. Ups, was habe ich jetzt denn gemacht? Irgendeine Taste gedrückt. Egal. Er will kurz mit drauf drücken. Nee, nee, nee, nee. Okay, wir sind bei 80. <lacht> der könnte mich natürlich jetzt von hinten töten. Ne? Das ist das Ding. Wir sind bei 90. Kein Schad. Jo, was ein Unehrenmann. Wirklich. Er geht einfach ran. Was ein Mensch. Yo. Cute Gamer. Er, er kickt mich runter, damit er die Kiste lootet. Alles klar. Ich werde ihm mal die Sachen wiedergeben, aber ich muss dich töten, leider. Sorry, Bro. Äh, so... Hau weg. Essen brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ich verstehe halt nicht, warum der mich runtergekickt hat. Bekommt das es wieder. Danke bin wieder auf Null. Ich wollte nicht mal fighten, aber auf Peace gezeigt. Du hattest mich runtergekickt. Ich glaube eher, dass er die Kiste looten wollte. Weil ich kenne diese Tricks, weil wenn er mich da runterkickt. Ja, egal, ich habe eh schlechte Sachen bekommen. Hier kann alles haben. Ich glaube, das andere war eigentlich aus der Chest, aber. Also jetzt, da bin ich mir sicher, dass ich gebe ihm noch eine I-Kute-Rüstung. E auch wenn er jetzt mir was klauen wollte. Dann hat er wenigstens eine bessere. So. Ähm, ach ja, mach mega geil, mach mega geile Videos. Okay, danke, danke auf jeden Fall. Cute Genja oder wie man den Namen ausspricht oder Genga. Ah Gengar! aus, so, Pokémon? Okay, okay. Okay. Ich würde sagen, das war es denn jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt auf Sky bei uns Ich habe echt langsam keine Ideen mehr. Tschüss.